willkommen zurück zu pokémon silber in der letzten folge haben wir die ms aqua geschafft und nun sind wir in kanto doch wo genau du kannst jetzt nicht an bord ja das ist mir bewusst da waren wir vorhin du kannst als Joto? Dort sind viele seltene pokémon leben ja wir haben auch welche davon getroffen nicht alle aber die drei Hunde sind auch eigentlich egal so aber nun weg vom steg und auf nach welcher ist das denn hier der Schnellboot fährt immer mittwochs und sonntags. Okay. Noch wird nicht gesagt, wo wir sind, aber ich wette, gleich wird's gesagt. Okay, hier passiert nichts. Eingang zum Hafen von Urania City. Hier sind wir also. Man kann das also auch bestimmt im Pokémon nachziehen, oder? Yeah, wir haben direkt die Kanto-Karte. Einfach so. So. Wir können nach rechts und wir können nach oben. Alright. Wo wollen wir denn lang? Vielleicht wollen wir erstmal die Stadt erkunden, oder? Können wir überhaupt. Was ist das für ein Übergang? Ja, das ist neu. Äh, das ist genauso neu. Relaxo schläft friedlich. Okay. Soweit ich weiß. Äh. Kann man irgendwas mit dem Radio hier machen. Obwohl.. Oh, man hat gar kein Radio hier. Ah ja gut, das macht Sinn. Wir sind in einer ganz anderen Region, so gesehen. Ja, weiß nicht, kann man das wie wie Reisen ver äh, vergleichen, so Landreisen? Ich weiß nicht, aber wir haben unsere zwei Reine Kanäle und die uns nicht weiterhelfen, okay. In Konto treffen sich talentierte Trainer, Leute sind besonders stark. Es ist nicht leicht, sie zu besiegen. Aber ganz ehrlich, das hier ist neu, dieser dieser Weg hier. Und hier oben sind überall Steine, das ist so seltsam. Wieso haben die das umgebaut? Seltsam, aber hier ist ein riesengroßes Relaxo, da können wir leider nichts machen. Tja. Dann können wir nicht nach rechts, dann können wir nur nach oben. Aber ich würde sagen, wir erkunden erstmal die Stadt. Gehen in fremde Häuser rein. Im Laufe vieler Jahre haben die Dichter einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Aha. Wo ist denn dieser Tunnel? Können wir da rein? War hier nicht irgendwas? Normalerweise ist hier doch der... Ach so, Achso. so. Ja, der Tunnel ist jetzt da oben. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Ja, ich verstehe. Markt. Brauchen wir irgendwas? Haben wir nicht genug Highlight-Tipps? Es gibt acht Arenen, Kanto. Das große Gebäude ist die Pokémon Arena von Orania City. Hier unten ist direkt die Arena. Die können wir auch direkt machen. Dann können wir uns schon den ersten Orden von Kanto holen. Kannst auch von dir lesen von hinten. Pokémon Arena von Orania City. Leitung Major Bob. Der blitzschnelle Amerikaner. American. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon Fans sind willkommen. Das, das freut mich doch. Dann gehen wir mal rein. Oh, hier ist es auch schon, schon voll. Das ist ein Pipi. Was? Ach so, das ist eine Poképuppe von Pipi. Ist gar nicht echt. Ich liebe es, wie Pipi mit seinem Finger wackelt, wenn es Petrol verwendet. Entzückend. Du, du, du, weißt schon, dass das kein echtes Pipi ist, ne? Das ist dir bewusst. <lacht> okay. Lass wir ihn mal alleine. Oh, ein Mirabler? Oder ein Lorblatt. Blabla! Schau dir mein süßes Lörblatt an. Das Blatt auf seinem Kopf ist so goldig. Ja, auf uns bald jetzt nicht. <lacht> Wenn jemand prahlt, wird sofort zurückgeprahlt. Ah, Flex, Flex, Flex Club. Anderen Trainern hören wir höflich zu. Ja, das, das ist doch nett. Unser Vorsitzender ist sehr rätselig in Bezug auf Pokémon. Okay, ist das ein Fenster? Mein Spiegelbild sieht gut aus. Ach, Dankeschön, Spiel. Ich weiß nur, dass ich gut aussehe. Überhaupt nicht eingebildet oder so. Nein. Was ist das eigentlich hier? Und in der Mitte sieht aus wie so ein... Ich wollte erstmal sagen, ich sieht aus wie eine Fukano-Statue, aber jetzt, wo ich es mir genau anschaue, sehe ich da gar nichts drin. Was, was, was ist das? Schreibt es mir unten rein, wenn ihr eine Theorie habt, was das sein könnte. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja? So schön, dann hör gut zu. Also, am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar, nicht wahr? Zu sehr wild, schön, liebenswert. Ich verehre es, knuddle es, wenn es schläft, warm und weich. Oh, und sensationell, großartig, einfach göttlich, ups, wie die Zeit vergeht, ich habe dich zu lange aufgehalten, danke, dass du mir zu lange zugehört hast, das möchte ich dir geben. Nice, Sonderbonbon. damit können wir ein, einem Pokémon direkt einen Level Up bringen, sollte man aber eigentlich eher aufsparen, für wenn man es wirklich braucht, immer darauf achten, dass man nicht einen Pokémon, einen Sonderbonbon gibt, das sowieso schon gleich einen Level Up bekommt, das wäre nämlich Verschwendung. Das Sonderbonbon macht Pokémon stärker. Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden. Du kannst es haben. Dankeschön. Ah ja, werden wir bestimmt noch gebrauchen können. Oh, hallo? Hast du schon von dem Magnetzug gehört? Er fährt nach Dukatia City in Yoto. Es gibt hier auch einen Magnetzug? Cool. Ich möchte nach Delfronia City, um den Magnetzug zu sehen. Aha, Safronia. da ist also Magnetzug, okay. Der Hafen von Orania City ist das Tor Kantos zum Meer. Hier legen Luxusdampfer aus aller Welt an. Luxusdampfer? Das ist der toll an. Oh, hallo. Äh, äh, äh, Was ist das ein Macholo? Ich dachte immer. Oh, ein Macholo brüllt laut, während es auf dem Boden stammt. Ich dachte immer, es wäre ein Maschok. Zumindest sieht der Sprite aus wie Maschok. Finde ich. Orania City, der Hafen der stimmungsvollen Sonnenuntergänge. Ja, ist eine schöne Hafenstadt hier auf jeden Fall. Mein Pokémon ebnet das Land für ein Bauwerk, aber ich habe nicht genug Geld für das Projekt. Oh, musste wohl ein bisschen arbeiten gehen, Alter Knacker. So, wir wohnt denn hier? Ich bin der Profi-Angler, der alt, der ältere der Gebrüder Angler. Kennst du zufällig Angler, Alfred? Er angelt an der Route 44. Er hat mir telefonisch einen super Tipp gesagt. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich ganz viele seltene Pokémon fangen konnte. Das war ein Tag. Magst du mir nicht vielleicht irgendwie eine Angel geben, eine bessere? Nein, okay, dann nicht. Ciao. So, ich würde auch sagen, wir machen für diese Folge direkt die erste von Ardaren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nicht der erste Orden sein in der Reihe. Was ein bisschen verwirrend sein kann, aber ist nicht das erste Mal dass sowas passiert. Also doch, Pokémon und Silber und Gold war es schon das erste Mal. Aber in den und Pokémon hast du es auch schon mal. Ach, du hast da einige Orden, die ich noch nie gesehen habe. Ah, jetzt begreife ich es. Du hast sie Yoda erhalten. Ganz genau, mein kleiner... Auf dem Schnellboot findet man viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Mhm, Schnellboot. Vor Diktors Höhle liegt ein schlafendes Pokémon. Das wäre eine fantastische Gelegenheit, es zu fangen. Aber wie weckt man es auf? Aber wieso kann man nicht einfach ein Pokémon auf das schlafende Pokémon werfen? Das ist doch genauso, wie, als wäre, würde man Gesang einsetzen. Wo ist das Problem? So, theoretisch könnten wir jetzt hier nach oben... Dieser epischen, nostalgischen Musik. Aber ja, wir machen erstmal die Arena, damit wir diese Stadt abschließen können. Da haben wir nämlich alles in der Stadt gemacht. Und deshalb habe ich kein Zerschneider, oder? Nein, ich habe keinen Zerschneider. Verdammt. Dann muss ich kurz. Werden. Ich glaube, Fenster Zerschneider. Oh, muss, muss ich kurz den Fenster ins Team tun. Da muss ich irgendwann raus tun. Ich weiß sowieso schon, mit wem ich die Arena machen möchte. Von daher wird das kein Problem. Ja, beim bang. So, dann tun wir für eine Zeit lang Lugia raus. Ist sowieso schon genug gelevelt. So. Hm, zumindest fürs erste genug gelevelt. So, ich glaube Knopfen hat jetzt äh, Schneider. Leider kann man nur in die Arena rein mit einem Pokémon im Team, was der Schneider hat. Es, es geht nicht anders, es war auch schon Pokémon Blau so. Apropos Pokémon Blau, wenn ich hier gerade in, äh, in dieser Stadt drin bin, allgemein auch in Kanto bin. Ich krieg so ein bisschen die Pokémon. Ups. Bisschen die Pokémon Blau-Vibes und äh, ich habe auch Pokémon Blondes Plate Könnt ihr euch anschauen? Ist ein bisschen alt, aber ja, wenn es euch das nicht stört, dann kann man sich natürlich gerne geben. so Und hier sind wir. Let's go. Diese Arena ist sehr besonders aus einem ganz bestimmten Grund. Hey, du Champion Spiel, dieses Mal hattest du Glück. Major Pop ist sehr vorsichtig. Er hat überall in der Pokémon-Arena Fallen aufgestellt. Aber die Fallen funktionieren nicht. Du wirst Major aber problemlos erreichen. Moment, was? Moment, haben die hier für Pokémon Silber und Gold die Fallen ausgestellt? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber mega easy, mega gechillt, wenn ja. Und ich tue aus dem Grund Flamesack nach vorne, denn wir kämpfen gegen Elektro-Pokémon. Und Flamesack hat eine Gestandattacke. Mädchen Bob hat mein Talent für Elektro-Punkten erkannt. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Und wir kriegen ein neues Fight! vieh denn wir sind gut auch in Kanto. Gitarrist Jojo wird uns bekämpfen mit Magnetino. Ich, ich liebe den Kanto-Soundtrack, der ist so gut gemacht hier in Silber und Gold. So, so episch. Das ist sehr lucky. ein das Pokémon haben das effektiv. Äh, Schwäche hat gegen Feuer und gleichzeitig auch Gestein. Ich, ich kann die, ich kann nicht skippen. Die Musik ist zu so toll. Auch wenn es hier kein paar Noob-Gegner sind. Kann ich aufhören, machen, weiter. Aber ihr seht schon. Wir können ungefähr jede Folge eine Are in, in, in Arena machen, ungefähr einen Orden sammeln. Ungefähr jede Folge. Und, äh... Ja, das Let's Play wird nicht mal lang dauern, aber solange es jetzt noch andauert, möchten wir es natürlich noch genießen. Habe ich nicht recht, Freunde. So, wir tanzen weiter mit seinen Gegnern. Oh, Gestein ist nicht sehr effektiv. Oh, da habe ich was verwechselt. Da hab ich wohl was verwechselt, Ja, wegen Stahl. Kannst du bitte auch wenn dich selbst zu schlagen, das finde ich nicht nur okay. Hör ja, auf. Ich will nicht skippen. Aber wenn ich mich jetzt normal trage, Okay, gut. Jetzt kill das Ding. Wieso mach ich noch weniger Damage? Boah, jetzt gib ich. Jetzt gebe ich. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir! Bam! Und Level 43 für Flamesack, yeah. Okay, also anscheinend haben wir in der Arena nur drei ganz normale Trainer Und dann direkt Major Bob reingeschmissen Klar, warum nicht? Das können wir gerne machen Also ich meine, wenn es kein Rätsel hier gibt mit den ganzen Mülltonnen überall, dann okay Easy Ich weiß nicht warum die das machen Vielleicht, weil man dann, wenn du bist, direkt in Ordnung bekommen kannst, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, wie schockierend! Ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Oh nein, ein Blitzschlag! Oder was soll ich da runter jetzt verstehen, Ignaz? Nein, nein, nein, das finde ich nicht okay. Und noch ein Elektroball. Wenn das Explosion hat, bin ich down. Ich tanze mit ihm einfach Walzer Oder er macht das mit mir Wer tanzt hier den Walzer besser? Ich natürlich Oder auch nicht Wait Oh oh oh, der macht so viel Oh, das war sehr gut Nächste Runde ist er tot, aber werde ich jetzt überleben Nein der ja, hat den Walzer besser getanzt, aber hat er nicht mal Beine. Tja, das ging in die Hose. Das ist nicht gut. Nein, kann sogar nicht. Tanz wieder den Walzer. Oh, das ist effektiv. Das ist nicht okay. Als ob ich Wanted bin. Als ob ich Wanted bin. Ah, ich dachte, du hältst mehr aus. Oh Mut. Ja, jetzt bin ich enttäuscht. Nein, warum sitzt. Ich, ich schwöre, das war nicht mal gewollt, ich habe einfach, einfach gedrückt, ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach gedrückt. Komm jetzt muss er aber dafür killen, Drachenfuhl macht immer 40 damage, immer, ja. Ach, nicht mein Level Up, ey. Noch ein Elektroball. oh oh, das könnte sehr böse enden, ja. Ich habe leider jetzt Lugia nicht mehr drin. Komm, dann müssen wir Elektro gegen Elektro machen. Ich werde dich nicht ändern, muss dann halt so so Du gehst erstmal die Kopflos oder du tanzt den Reißer mit mir. Bam! Hm, oh! Welttreffer! Ja, du, das hat besser geklappt, als ich erwartet habe. Freut mich. Ach komm. Oh. Halt die Schnauze! Noch ein Elektroball! Wie viel hast du bitte von denen? Hau ab! Gut. Na. Wie viele Elektroballs? Wie viele Has hat ein Elektroball? Wie viele eltern hat ein Elektroball? Na ja gut, Level up. Gehen wir kurz rein. Dann brauch das passen Lichtschild. Was, was willst du mit Lichtschild, Bruder. Ich glaube nicht, dass wir Lichtschild benutzen können. Ja, wir bauen wir ich möchte das nicht haben. Ich glaube nicht. Ah, ich stand zu sehr unter Strom. Aha, aha, aha. Lass dir den Sieg über mich nicht zu Kopf steigen. Major Bob ist stark. Okay. Wenn die Fallen der Trainer funktionieren würden, wärst du schon Lexi nüber. Oh, nö. Und der Zerschneiderbusch ist in der Zeit nachgewachsen. Natürlich ist er das. Ja. Logische, unlogische Dinge in Pokémon. Man kennt's. Die Zerschneiderbäume wachsen so schnell nach. Ich geh einmal hier kurz heilen. So, ich spüre das vor. Ich möchte euch nicht langweilen. Und gleichzeitig auch nichts rausschneiden. <lacht> Wenn ich werde sich schon die Mühe machen zum Rausschneiden. Ach, geh weg. Und auf einmal ist der Baum wieder da. Okay. Ist das wirklich so? Sind die Schalter hier weg? Nein, hier ist nur Müll. Okay. Du willst welcher Bock besiegen? Da musst du erst an mir vorbei. Okay, okay, Das wird ein Kinderspiel. Denn ich spiele gerne mit Kindern. Wait, what? Pikachu. Das waren auch Zeiten, als Pikachu nicht ständig nur seinen Namen gesagt hat, sondern auch so. Und leider geht's daneben. Ach kommt doch bitte will niemand sehen. Oh, oh Donnerblitz, aber ah, wir machen down und es kommt ein Varti?! Ernsthaft, nicht mal aus Varti?! Nee! Ja gut, er hatte Pikachu, er hatte nicht mal Raichu. Ja gut. Bye-bye. One bye. hit? k k, -K -O. Das wollte ich eigentlich nicht dreimal sagen, egal. Passt. Hey, mit Gott. Ich hab versagt, Major Bob, es tut mir leid. Als ich doch bei der Armee war, hat Major Bob mein Leben gerettet? War das irgendwie anders so? Andersrum? Oder so? Tatsächlich! Das Rätsel müssen wir gar nicht machen, wir können einfach ins und zu ihm! Na dann, let's ist Hey, kleiner Kerl! Es war vielleicht nicht sehr klug, mich herauszufordern, aber das muss ich dir lassen, du hast Mut. Ich bin die Nummer 1, was Elektro-Pokémon betrifft. Ich habe den Kampfplatz nie als Verlierer verlassen. Ich werde dir eine pfeffern, wie ich es mit meinen Falten im Krieg tat. Oh steht der Pokémon-Krieg! Der American Und er hat sogar ein cooles Pokémon, nämlich Raichu. Ich feiere einfach die Karte Musik. Hier kann man einfach gar nicht spulen. Das wäre nicht gut. Das war Volltreffer? Warum mache ich so wenig Damage? dann muss ich Feuerangriffe machen. Oder auch nicht, jetzt mache ich doch wieder Damage. Das ist ja gut, aber ich bin paralysiert. Oh no. Donner! natürlich trifft das auch. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut, aber zumindest treffen wir. Bitte stirb jetzt. Yes, yes. ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Wer kommt seit nächstes? Setze fünf Pokémon insgesamt und es kommt Elektroball! die shit! Da kommt der Vieh ins Spiel Mit seinem Korps plus yeah Doppelteam! Das halt heißt Maul! mal! Ganz ehrlich, Elektroball, halt einfach deinen Maul! Und verbiese dich, wir wollen dich hier nicht mehr sehen Warum ging's daneben? Machst du wegen Doppelteam? Da kam Sterne Die Taten sehr Volltreffer, das ist nicht nett Nein, nein Du bist ja, ja, ja, jetzt weg Yeah, oder auch nicht, oder ich bin auch weg Dann, bye bye, bye, ich gehe in den Urlaub Und du bist auch dabei Hat sich schon gereimt, aber keine Ahnung ich laber. Jetzt, hau bitte endlich ab Oder oh, da ich vor das ist jetzt die gleiche Lagen, meine Kacke Magneton Mhm. Mm Interessant. Mit einem Schild auf dem Kopf. Cooler Sprite eigentlich. Nur ich find's ein bisschen cursed, dass sie nicht aneinander kleben. Bisschen wir nicht. Ein wir haben doch bestimmt schon geht Gegner irgendwo gesehen. Blitzkern und ich bin tot, oder? Ja. ja. Da war ich jetzt. Da war ich jetzt zu faul, um zu heilen, aber dann kriege ich das jetzt reingedrückt. Okay. Oh, okay. Dann los, Amphi, let's go. Donnerschlag, keine Ahnung. Es macht ein bisschen Damage. Nochmal, okay, es macht Damage. Aber die machen auch Damage. Und ich bin paralysiert. Ich mache aber... ...den ersten Hit, denn die sind langsam. Und das Ding geht down. Und das Nächste, Zwei Pokémon hat er noch. Wieder ein scheiß heiß slack mich hab Arsch bei. Was will der Typ von mir? Jetzt gibt's aufs Maul! Komm her! Kein Bock auf Hallen! Oh, er Explosionen. Explosion! Nein! Nein! Dead! Warum ist der Amphi Keine Ahnung. Was ist denn jetzt Pokémon? Electek! Okay. Oh no. Erstmal vergiften. Kann man den Pokémon vergiften? Ja Manche haben halt viel. ach so ist- gibt schon Fähigkeiten dieser Gen? Ich glaube nicht, ich den drei. aber es ist 3 Aber jetzt egal, dann war meine Sorge eigentlich unnötig Mmmh, ich switch lieber raus. Ach, die beiden sind jetzt tot, ne? Komm, mein Lieb! Ich vertrau dir! Du musst Elektriks-Cloud-Down kriegen. Warum wird das jetzt halt so schwer? Ich hab überhaupt nicht so schwer in Erinnerung Donner. Wieso treffen die immer mit Donner? Es ist nicht mal regen hat aktiviert worden. Ja, natürlich, bin ich analysiert. Ah! Ja, ich hoffe, das Gift schmeckt dir richtig geil. Boah, jetzt bin ich richtig wütend. Ja, komm, bis. Nein, es ist natürlich den wichsten Donner. Na, noch Volltreffer, natürlich. Natürlich, was noch? Was denn? noch so, und natürlich. Ja, hilft nichts. Ich muss äh, beleben setzen Hilft nichts. Weil ich nicht gehen will, muss jetzt hier jemand leben. Und äh, ich vertraue auf Flamesack. Natürlich trifft der Donner. Ja, es ist Swanned. Natürlich ist das ist effektiv. So, ich sende zwar jetzt. Ich packe jetzt Flamesack rein, aber ich werde erstmal der. Oh nein, ich hab mich, ge. Äh, ich war mir nicht sicher, ob ich Highlights habe, aber ich hab keine also muss jetzt in der verschwenden oder. Okay. Wie viel Damage machst du? Du machst viel zu viel. Das geht nicht. Ich könnte auf Zeit spielen, aber ich hab dafür nicht richtig Highlights. Ey, er trifft aber auch jeden einzelnen Donner. Jeden einzelnen! Das ist nicht. Normal, wollte ich sagen. Ich werde verlieren? Ach! Auf einmal! Trifft er nicht! Yes! Ich wirklich trifft! Yes! Yes! Yes! Genau! Ich kann singen. Das war genau das was ich wollte! Und dann trifft das Geil! Ah, ich krieg die Krise hier bei dem! Ich hab noch einen Pokémon! Moment! Ich benutze einfach die Fenster zum Heilen. Ich packe die Fenster rein und dann belebe ich! Belebe ich Amphi Fanserkatz nicht gebracht mhm, klar, klar. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Amphi wieder drin habe, dann werde ich doch mal beleben einsetzen ich, ich hasse es, wenn ich noch ein Pokémon habe Ah, ich habe noch Urbrot Ja, trotzdem ich Geh auf Amphi Dann halt ähm, Heil dich Holy jetzt wird die Folge viel länger als ich wollte Es tut mir leid Leute, das wollte ich nicht aber es ist gerade ein krasser Fight, wie ich finde. Holy shit, Electric, Alter. Weg mit dir! Bam! Nein! Komm, die Vergiftung! Die Vergiftung muss ich jetzt killen! Kannst du mir nichts erzählen! Yes! Take that! Alter, das war ein harter Kampf. Ich hoffe, hat euch hat es gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über Like freuen. Oh, du bist stark! Also gut, mein Junge, du erhältst den Donnerorden! Da-da-da-da-da-da-da! Yeah! Der Donor erhöht den init deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben. Hörst du?